Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für ZACK, Kartoffel, Schnack. Ja, heute mit der Introfolge vom Filmroulette. Yay! Das ist ja ein neues Format. Mhm. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme unser neuestes Format. Genau. Und ja, die Playlists haben wir warum erstellt, Isa? Die Playlists sind erstens organisatorischer Natur, das heißt für uns und für euch. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das Format gerne durchlaufen lassen, weil ihr vielleicht dazu gut einschlaft oder gut lernen könnt, ist das super. Da findet ihr von uns, also nur von uns erstellte Inhalte, nichts von anderen Künstlern, Creatern, unserer Sache, also unsere Film, ja unser hübsches Filmspiel und das, was wir da mitmachen. Ja. Genau. Da können natürlich Inhalte anderer auftauchen, aber nicht als komplettes Video, sondern nur in unsere Sachen reingeschnitten und eingearbeitet. ja als Erwähnung oder eingearbeitet, das ja, aber ihr findet da nur unsere wunderbaren Sachen drin. Genau. Voll. Wie das von sich vonstatten Filmroulette, ja. Filmroulette, ja. ja. so? Film das ist ein bisschen anders als das normale Roulette. Ja, machen wir das nämlich ganz einfach so, ähm, dass wir Filme erspielen, äh, die wir uns anschauen werden. Wir und, spielen, und für Film. euch äh, dann halt, ähm, ja, oder für dich vielmehr vorstellen. Ja, aber wie soll das Ganze denn funktionieren? Ja, das so mich auch. Ja. Das ist ganz einfach, denn wir haben ja viele Vorbereitungen drauf in den letzten Tagen. Da wir ja. rübergreifen. Ja. Also Ich weiß nicht, ob du schon mal Roulette gespielt hast. Das ich tatsächlich noch nicht. Deshalb fand ich die Idee schon ziemlich cool. Ich habe vor vielen, vielen Jahren meiner Mutter mhm. dieses Roulette-Spiel hier geschenkt gekriegt. Look at was für eine hübsche Box. Die ist schon ein bisschen mitgenommen, weil es wirklich schon sehr alt ist. So. Und da drin haben wir hier ähm, einen Umschlag. In diesem Umschlag sind noch ein paar Filme drin. Wir mhm. haben alle Filme, die wir so gedacht haben, die könnten passen. Okay. Die hier so schön zusammengefaltet zu so schönen kleinen Zettelchen. Mhm. Und das hier sind halt Bücher, die, die noch übrig geblieben sind. Genau. Okay. So, die kommen dorthin. Ja, das hier brauchen wir tatsächlich nicht. Nein. Nein. Aber wir brauchen natürlich das Roulette-Rad oder den Roulette-Kessel, mhm. wie auch mhm. immer nennen will. Und hier haben wir natürlich lauter äh, rote Umschläge für die roten Zahlen, in denen jeweils ein Zettelchen steckt. Wir wissen nicht, welcher Zettel in welchem steckt. Nein. Wir sind gut durchgemischt, mehrfach. Ja, also so. das wird für uns auch immer wieder eine kleine Überraschung sein. Hier sind sehr viele rote Umschläge mit mhm. roten Zahlen. Ich glaube, hier so. Mhm. Und natürlich haben wir hier auch einen grünen Umschlag mit der grünen Null, die es so gibt. Und wir haben ein lauter. Schwarze Umschläge mhm. mit den schwarzen Zahlen drauf. So. Mhm. Mhm. Ja, und natürlich das, den Roulette-Kessel hier. Ja. Und äh, wir werden. Das ich halte die, mhm. Wir werden den. Ja, du brauchst mich halten, den stellen wir hin. Okay. Ja, weil, wenn es mehr ist, kann die Kugel nicht so richtig rollen, dann wird es nicht manipulieren. Das, das wollen wir ja nicht. Ne? Ja. Im Prinzip dreht man das hier so ne? und lässt eine Kugel reinfallen. Ja, genau. Genau, dann und wir zwar das. werden wir es immer so machen, dass äh, nach jedem Film, den wir vorher angeschaut haben, also nach jeder Besprechung, die wir gemacht haben zu dem Film, werden wir natürlich vor der Kamera das Rad drehen Damit du auch ziehst, und Kugel okay. hineinwerfen. Genau. Natürlich wird das dann auch von oben gefilmt, dass man ja. es wirklich sieht. Das heißt, du bekommst genau nach einer der ersten Besprechung auch gleich mit, was der nächste Film ist. Genau, und das wäre jetzt zum Beispiel die schwarze 29, okay. das heißt, wir gehen jetzt hin Nein, nicht schwarze 29. Und schwarze 29, wenn wir sie finden. Wenn wir sie denn finden. Finden wir sie? 27, 27, 27, 25, 37, 29 schwarz. Mhm. Natürlich sind jetzt die Hälfte der Sachen nach unten gefallen irgendwie. Ich weiß nicht, was liegt, aber ist egal, das sehen wir was später auch. Schwarze 29. Die wird dann hier vor der Kamera natürlich geöffnet und hinten drin ist der Zettel, wie ihr seht, und der wird rausgenommen und vorgelesen, was da draufsteht. Was wir halt natürlich jetzt. So. Nein, weil wir es nicht wissen wollen. Also nehmen wir es einfach hier einen Zettel raus. Ja. Also stellt euch einfach vor, das ist die schwarze 29. Genau. Da kommt der Zettel raus, wird dann aufgeklappt. Oh, was ist drin? Was ist drin? Und dann seht ihr hier, was es ist. Das hier ist in diesem Fall jetzt... Äh, so. Okay. Also jetzt wissen wir, welchen Film wir schon mal nicht bei dabei haben. Stimmt. Ja. Schau. Aber das ist nicht weiter wichtig, denn sobald einer aufgebraucht ist, ja. kommt eins von diesen Zettelchen hier drin dort rein. Genau. Und wird weitergemacht. Wir haben einfach mal gesammelt, was uns an Filmen und ja. Ja. Was witzig wäre zu besprechen, weil es dann einfach da. Glaub, ich glaube, wir haben da einen recht guten Mix auch erzielt. Hoffen wir es, ja. Ich denke schon. Also ja. da wir jetzt. sind ja. Komödien bis Horrorfilmen, alles dabei. Genau. Und die Filme, die natürlich ab 18 sind, werden auch bei uns ab 18 gekennzeichnet sein. Ja, die finden dann eben auch wirklich nur die Leute, die, die ab 18 sozusagen Das Ja. ja. So. Dafür ist erstmal wieder reingetan. Mhm. So, wo der Umschlag das ist, das hätte ich schon gerne mal gewusst, aber da wird schon irgendwo wieder auftauchen Ich habe ihn gefunden. Wo haben wir unser Adler auch okay. So, gefunden. Yay! Ja, so wird das Filmroulette in etwa ablaufen. Genau. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt das dann halt direkt von oben mit einer anderen Kamera gefilmt. Seht und ihr dann. Auch dann die Ziehung natürlich direkt und äh, dann bereiten wir fürs nächste Mal diesen Film für euch vor. Lustig. Solltet ihr selbst auch mal Wünsche haben oder was einwerfen wollen? Melden, melden, dann drucken wir es aus, genau. schneiden es aus und tun ja. es dann auch dazu. Genau. Wir werden es auf alle Fälle in, in unser Kubärchen reingeben und, und dann und wenn, rausholen. Über. Genau. Irgendwann, wie gesagt, wir werden dann einfach blind ziehen, was nachgefüllt wird und wir wissen dann selber nicht, was wir da jetzt reingestopft haben. Ja. Und zusammen sind das natürlich jetzt 37 Filme, die erstmal zur Auswahl sind. Ja. Und da wir pro Monat einen machen, sind wir eine Weile beschäftigt. Das denke ich auch, ja. Genau. Ich hoffe, es irgendwann mal zwei pro Monat zu machen, wer weiß davon. Aber jetzt aktuell haben wir uns einen vorgenommen, das ist gut machbar. Ja. Genau. genau. So, weit halt dazu. Jetzt kommt nochmal weg hier wieder. Ja. So, Deckel drauf. Mhm. Vielen Dank für das Spielmodi. Jetzt hat es nochmal eine extra Verwendung bekommen, die wahrscheinlich früher nie geplant war. Das kann ich mir gut vorstellen. Schön, dass es wieder belebt wurde, ich bin mir sicher. Sie wird sich auch darüber freuen. Ja, das hoffe ich. Ich habe mich damals auch sehr darüber gefreut und es ist auch sehr viel benutzt worden bei uns. Okay, cool. Es ist zwar ein Plastikkessel, aber das Rad drauf ist aus schwerem Metall. Ja. Also das ist wirklich recht gut. Ja, was äh, gibt es noch zu sagen? Wenn dich dieses Format nicht interessiert, brauchst du es nicht anschauen. Ignoriere einfach die Playlist. Genau. Einfach weiterhüpfen oder ja, ist okay. Wenn du nicht möchtest, wenn es dir gefällt. Damit, soll ich jemanden. Aber natürlich würde es uns trotzdem freuen, wenn du uns ein Abo dalässt, das wenn du uns einen, ähm, eine konstruktive Kritik dalässt, ja. einen Kommentar oder ähnliches. Und natürlich würden wir uns auch über einen Daumen hoch sehr freuen. Ja, das ja. am besten unter jedem Video, mein <lacht> Ja, unter jedem Video, das dir gefällt natürlich, versteht sich. Ja, das ist, ja. Ja. Ansonsten, wenn ihr es nur hören wollt, wenn ihr sagt, ich baue gleich auf dann am besten auf Podcast-Plattformen umschwenken, da habt ihr nur unsere wunderbaren Stimmen, Die wir ja. übrigens unter jedem unserer Videos verlinkt. Genau, ganz klar. Solltet ihr uns schreiben wollen, Social Media oder auf die E-Mail-Adresse oder auf der Homepage, findet ihr die Möglichkeit, euch bei uns zu melden. Also. Und in diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und, und tschüss! tschüss.